Damit der Stamm auf diesen Rundhölzern festliegt, werden an den betreffenden Stellen die Lager gehauen. Wenn der rohe Stamm auf das Lager gebracht ist, wird er mit Klammerhaken festgelegt. Der Richtlatte wird zunächst die nutzbare Dicke festgestellt. 24 cm. Nach dem ermittelten Maß kennzeichnet man jetzt auf der ersten Seite schon die Kante. An den Enden lässt sich das frische Holz verhältnismäßig leicht herunterhauen. Um in der mittleren Partie die Arbeit zu erleichtern, werden zunächst senkrechte Kerben eingetieft.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 Die Schwärze zum Einfärben der Schnur rührte man sich früher aus Ofenruß und Leinöl zusammen. Durch den Schnurschlag mit der geschwärzten, von Kopf zu Kopf stramm gespannten Schnur kann man die Linien schnurgerade auftragen. Wenn die Endpunkte mit dem Lot auf die Unterkante übertragen und anschließend für den Sägeeinsatz auf der Stirnseite durch Linien verbunden sind,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 Ja. Ja. So, gerade, gerade. Der behauene Eichenstamm liegt richtig, wenn er bis zur Hälfte über den Sägebock hinausragt. Langsam, langsam werden, noch leicht, sachte, sachte noch ein Na, klein bisschen, noch klein bisschen. So, gut.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 So, die Säge raus und dann können wir herkommen. Wenn der letzte Schnitt das Kopfende des Bocks erreicht hat, muss das andere Ende des Stammes nach vorne gedreht werden. So. Ist so. Brecht dann weg. Wenn der Stamm hinten ja. neu befestigt ist, liegt er für den zweiten Sägegang bereit. So. So. So. Zuvor müssen die Sägezähne neu geschärft werden. Da die Säge nur auf Zug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 bleibt eine kleine, winklige Fläche ungeschnitten, die man Seelen nennt. Beim Auseinandernehmen oh, ja. so. oh, oh, oh. zeigt sich, dass die Seelchen zwischen einigen Dielen noch fest zusammenhalten. An den winklig schmalen, rauen Flächen kann der Kundige bei alten Fachwerkhäusern erkennen, ob die Hölzer mit der Dielsäge auf dem Bock geschnitten sind. Nächste. Nächste. Nächste. So, jetzt sind wir